Ja, interessanterweise haben wir uns im Kollegenkreis vor einigen Tagen äh, anlässlich auch einer Einarbeitung von neuen Mitarbeitern äh, darüber unterhalten, wie man 1995 verkauft hat. Und äh, da kann man natürlich den Nutzen von einem modernen CM-System sehr gut ablesen, weil alle Informationen, die der Verkäufer hatte, die aber auch nur er hat und keinen dienstmitarbeiter waren auf irgendeinem Papier. Aufträge wurden per Post äh, eingesendet und es ging hat natürlich alles sehr, sehr lange und heute ist es natürlich sehr modern. Der Auftrag wird ja äh, sofort äh, übermittelt und es gibt natürlich viele andere Nutzen, äh, neue Funktionen, wie kann ich den Vertrieb effizient gestalten, wie funktioniert eine Effiziente Routenplanung, werden Kunden überfrequentiert oder nicht, Themen der Vertriebssteuerung, all das hat man ja früher nicht gehabt ohne ein CM-System. Ja, da gibt es, denke ich, glaube ich, gar kein Geheimrezept. Das Rezept muss individuell gestrickt werden. Ähm, denn gerade bei Hügli ist es so, dass wir viele verschiedene Standorte, viele verschiedene Vertriebsorganisationen äh, mit verschiedenen Anforderungen haben und äh, da gilt es einerseits äh, nicht sofort alles auf einmal äh, versuchen einzuführen, andererseits ist es aber auch so einzuführen, dass jede einzelne Organisation ihre Anforderungen und ihre Wünsche wiedererkennt und insofern gibt es dann die Chance sozusagen individuelle Häppchen äh, zu stricken, indem man die, die Mitarbeiter dann jeweils in den Ländern schult und die individuellen Anforderungen der Organisation dabei auch berücksichtigt, sodass die Mitarbeiter sich natürlich auch wiedererkennen und sofort auch anfangen mit dem cm system umfangreich zu arbeiten. Unser Vorteil ist dabei natürlich, dass Sie ohne CM-System gar nicht auskommen, weil Sie müssen dort Ihre Aktivitäten dokumentieren und müssen Ihre Aufträge dort eingeben. Insofern ist das auch nochmal ein unterstützender Faktor, dass Sie Ihre Arbeit ohne CM gar nicht machen können. Ja, Die Herausforderungen heute sind natürlich auch einmal, die Herausforderung des Marktes zu lesen, das ist heute, das wird morgen natürlich nicht anders sein. Und dazu haben wir immer wieder neue Funktionen in das CM eingebaut. Ich nenne vielleicht mal beispielhaft den Geodatenmanager, sodass ich den die guten bedarfsgerecht und auch nach Abarbeitung von Jobcards, also nach Aufgaben abarbeiten kann. Wir haben in der Pipeline eine Funktion, die sich Mustererkennung nennt, das heißt hier wird der Verkäufer unterstützend äh, äh, dargelegt, welche Produkte kann ich dem Kunden noch anbieten, noch verkaufen, die er im Moment noch gar nicht im Einsatz hat. Äh, dann haben wir natürlich das Thema der Marketingautomation, das ist heute während des Kundentages ja häufiger angesprochen worden. Auch das ist in Zukunft bei uns in der Vorbereitung recht kurzfristig, sodass wir den Kunden bedarfsgerecht Newsletter oder auch bedarfsgerechte Angebote schicken können oder aber auch zu HÜG die eigenen Veranstaltungen einladen können. Und in der Zukunft stelle ich mir vor, noch neue Ideen zu entwickeln. Wie kann ich beispielsweise den Kunden in seiner Arbeit, in der Küche oder in seiner Disposition noch besser unterstützen? Ja, der Traum ist natürlich, dass alle, zumindest alle Relevanten im Vertrieb, durchgängig mit dem CM arbeiten. Also alles, was im CM sozusagen gemacht werden kann, auch dort äh, gemacht wird. Dass wir eine super Anbindung A an das ERP-System haben, aber auch an ein BI-Tool, in dem wir sehr schnell, äh, übersichtlich, aber auch für die gesamte Leitung im Konzern äh, Auswertungen haben, die letztendlich dem Unternehmenserfolg dienen, dass ich ihn ständig messen kann, auch ständig eine Verbesserung hoffentlich messen kann, also rundum die Vertriebsarbeit ständig im Blick habe zum Unternehmenserfolg. Das Training der Benutzer ist sehr wichtig, allerdings muss ich sagen, das Training kommt ja darauf an, wie hoch ist der Trainingsbedarf. Das ist dann vom System abhängig. Und da muss ich sagen, die, zumindest die CM-Lösung auf dem Pad, die im Einsatz ist, ist in den meisten Funktionen selbsterklärend. Da brauchen wir nicht viel Training. Das machen die Mitarbeiter schon. Also, das ist ja. Nicht, zwar nicht Learning by Doing, sie haben eine Einführungsschulung bekommen, aber das ist so eingängig, dass nicht so viel Training notwendig ist. Training ist dann notwendig, wenn wir neue Funktionen einführen. Ich habe eben schon den Geodatenmanager genannt oder wir bekommen das Thema Mustererkennung, also Bestseller-Auswertung. Dann haben wir natürlich intensives Training notwendig, wird eventuell auch mal nachgeschult. Ansonsten ist für die täglichen Funktionen, ich sage mal Aufgaben, Aktivitäten, Jobcards, Auftragsverfassung etc. ist relativ wenig Trainingsaufwand notwendig, weil das die iPad-Funktion so gut funktioniert und auch anerkannt wird und sowohl vom Mitarbeiter, vor allem von den Jüngeren natürlich, aber auch vom Kunden akzeptiert wird. Ja, da gibt es die Herausforderungen, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, weil gerade Hügli hat in jedem Land ein bisschen differentes Vertriebsmodell und natürlich auch andere Anforderungen demzufolge an, das, an die Anwendung. Äh, beispielsweise sind wir im, im East-Bereich ausschließlich im Handel unterwegs, wir haben aber auch einen, im B2C-Bereich eine Retail-Abteilung äh, und wir haben äh, den Groß Verbrauchermarkt. es sind alles unterschiedliche Anforderungen, die dort an den Vertrieb gestellt werden und die auch die Verkäufer an uns stellen und auch die Innendienste an uns stellen. Und dazu kommt noch ein bisschen die Sprache. Das System hat zwar viele verschiedene Sprachen, die es eingestellt werden kann, aber individuelle Ausdrücke, Begrifflichkeiten, Artikelbezeichnungen müssen wir ja auch in die Ländersprachen übersetzen. Das sind die Herausforderung, während auf der anderen Seite wir natürlich den Vorteil haben, dann schon die bessere Übersicht über die verschiedenen Märkte über das CRM-System zu bekommen.